Nein, die Haltestellenabstände sind nicht äh, zu kurz gewählt, sondern sie entsprechen äh, einem städtischen Verkehrsmittel, einem städtischen öffentlichen Verkehrsmittelsystem. Und zwar erreichen wir durch diese dichte Haltestellenfolge, dass bis zu 40 Prozent der Grazer Wohnbevölkerung durch die Metro in einem Abstand von 600 Meter, das entspricht etwa 9 Minuten Fußwegentfernung, erreichbar sind. Auch bei einer Steigerung der Fluggäste für den Flughafen Graz wird der Flughafen Graz immer ein Potenzial von ein, maximal 1,5 Millionen oder zwei Millionen Fluggäste haben, wovon nur ein geringer Anteil direkt aus Graz kommt. Der Flughafen ist ein regionaler Flughafen mit einem sehr großen Einzugsbereich. Die Metro würde nur einen Teil davon abdecken und es ist wirtschaftlich nicht nachvollziehbar, dass man den Flughafen durch eine teure Metro Linienführung anbindet. Man wird nicht die Metro und neue Straßenbahnlinien parallel bauen. Ja, das stimmt, aber die Straßenbahn hat ganz andere Stärken, nämlich zum Beispiel dort wo die Metro nicht das entsprechende verdichtete Einwohnerpotenzial vorfindet. Dort hat die Straßenbahn sehr wohl ihre Berechtigung, wie zum Beispiel im Südosten von Graz. Die Straßenbahn und der Bus sind ein wichtiger Partner der Metro. Es geht nicht gegeneinander, sondern miteinander. Genauso wie das übergeordnete Verkehrsmittel, die S-Bahn, ein Partner der Metro ist.